Ah, jetzt können sie mich hören hallo mein name ist fabian fischer ich bin fürs business development bei nexoma zuständig und stelle nexoma jetzt gerne vor also los geht's ja wir lieben was wir tun das ist unser leitspruch in unserem ganzen tun und handeln wir sind ein verrückter haufen zusammengesetzt aus projektmanagern softwareentwicklern softwarearchitekten ähm, mediengestaltern und natürlich unseren azubis ähm, wir sitzen im schönen Sauerland, umgeben von Seen, Bäumen, Wäldern, Bergen, der Ruhrpol Deutschlands und wir in Neheim sind das Tor zum Sauerland. Ja, was tun wir, wenn wir nicht von unserer Region schwärmen? Wir begleiten letztendlich die perfekte Lieferkette, die Content Supply Chain. Also Produktdaten kommen von den Lieferanten über ein Lieferantenportal Daten werden verteilt in die jeweiligen Systeme, wie ein PIN-System, ein ERP-System, ein DAM-System. Und von da aus erfolgt die Ausleitung und der Export über elektronische Kataloge und Printkataloge in die Systeme der Kunden oder in die große, weite Welt, sprich auf Marktplätze, in Shops, Plattformen, alles, was man sich denken kann und wo man vertreiben möchte. Zentraler Punkt hierbei natürlich, Kombination aus Printkatalog, elektronischem Katalog. Und wir danken Werk 2 dafür, dass sie den Print Day jedes Jahr wieder neu gestalten, aufrechterhalten und supporten das gerne. Und der Digital Preview eine Super-Ergänzung zum richtigen Print Day. Wir freuen uns. Bis bald. Wir von Exoma.